Des einen Freund, des anderen Feind Man küsst sich, man streitet sich und weint Man hält sich fest, man lässt sich los Man schlägt sich und man stellt sich bloß Und man fragt am Ende Aus welchem Grunde wir Menschen so alleine sind der eine darbt, der andere prast. Sein Vorteil des anderen Verlust Der eine macht die anderen klein Will ganz vorn bei den Großen sein Und man fragt am Ende Aus welchem Grunde wir Menschen so alleine sind der eine bleibt, der andere geht, der eine verharrt, der andere flieht. Der eine stirbt vor seinem Haus, der andere treibt im Meer hinaus und man fragt am Ende, aus welchem Grunde wir Menschen so alleine sind eine glaubt an seinen Gott, sein Leben in Frieden nach dem Tod. Der andere will nur seine Ruhe und riegelt seine Türen zu. Und du fragst am Ende, aus welchem Grunde wir Menschen so alleine sind. I lie.